Geht. Starten wir gleich mal. Zündet sich gar nicht. Ah, das hat wahrscheinlich eine automatische Erkennung hier. Okay, wir wechseln mal das Netzteil. Jetzt da, sind wir bereit. Achtung. Aha. Das ist ein Motor, der nur mit Hochspannung läuft. das Ding wird ja immer schneller und schneller und schneller, ne? Spannung ist jetzt 12 Volt, Eingang. Hier ist jetzt ein Zeilentrafo. Es knistert ein bisschen, weil es noch ein bisschen feucht ist, gell? Ja, und das Ding rennt wie Sau. Oho. Na, hier ist was los. Theoretisch... Theoretisch ist die Drehgeschwindigkeit unendlich groß, wenn jetzt keine wenn ja ein Vakuum gebaut werden würde und mit Magnetlagerung? Nee, Vakuum nicht, also das geht durch die Ionen. Ach so, alles klar. Mhm. Also ein bisschen Lufttreibung. Die Ladungen äh, lagern sich immer an der Oberfläche an ne, und werden von der anderen Elektrode wieder aufgenommen. Ja, das wird echt schnell. Ja, das das riecht nach Ozone. Na, Wenn du jetzt das Licht ausmachst, leuchtet das auch blau. Hast du hier ein leichtes Plasma? Und? Ich Siehst du es? Dazwischen. Siehst du es? Ja, hier unten. Tatsache. Ja, die Kamera kriegt es leider nicht hin. Dafür ist es nicht so empfindlich. Aber. Das ist auch jetzt sehr schwach, ne? Also, jetzt ja, siehst ja, das sind nur. Was schätzt du jetzt, wie viel Volt wird jetzt unsere. also deine, dein machen mit den 12 Volt? Ach, das sind jetzt ungefähr so. naja mal sagen so 10 kV 15 mhm. kV macht es gerade aber die hat auch sehr sehr wenig äh, Leistung drauf ja. wenn die jetzt voll wäre wird es so fast doppelt so schnell aha, aha. Ja, geht ungefähr so 300 mhm. milliampere ein. 300 milliampere bei 12 volt mhm. Ja, aber eben halt gepulst. Ne? Deshalb brauchen wir eben trotzdem eine richtig volle Batterie am Eingang. Ne? Naja, das ist halt eine Pulsschaltung drin. Ne? Für eine Ansteuerung für ein normales äh, zeilen gerät mhm. Die Kaskade ist im Bravo schon mit eingebaut. Da ist eine Hochspannungskaskade drin. Ne? Mhm. Und bringt dann halt die hohe Spannung. Und dann hier. Das wird auch langsam. Was hat man jetzt? Die so manchmal, drin? das ist die Feuchtigkeit. Manchmal dann. Ach so? Ja. Ah! ah. Mhm. Dann fängt doch von alleine wieder an, schneller zu werden. <lacht> also nicht richtig isoliert. Was ist das ja, ist es. Okay. auch immer mal gesehen, Das ist dann schön. Wow. Echter Wahnsinn, Danny. <lacht> Jetzt wird er wieder schneller. Was ist das? Ja, Hallo. Ja. Komm schon, komm schon, komm schon. <lacht> oh. Kribbelt's es mir so in die Hände oder merkt man da was? Ich merke nichts. Gut, dann kribbelt es mir wahrscheinlich nur so in der Hände. <lacht> <lacht> oh. Das ist eine schöne Ei, Aber wie gesagt, du kannst also dann hier drin äh, noch eine Zündspule und Kondensator betreiben, gegenläufig. Und dann holst du aus, diesen, aus der Zündspule auch wieder Energie raus. Mhm. Ding läuft trotzdem. Mhm. Also wird auch noch ein Haufen Energie vernichtet hier sozusagen. ja. ja. <lacht> Ach, jetzt macht das Leder richtig hoch. Hm? Ja. Scheint es ihm zu gefallen hier. Hm. Kann man durchgucken, ne? Durch den Rotor. Ja, können wir mal durchgucken. Jawohl. Ja? In Spielerei oder? Was da noch alles möglich ist.